Wolfgang Gerstl, ÖVP. Frau Bundesministerin, ich glaube, ein Beispiel, das letzte Woche durch die Weltpresse gegangen ist, zeigt, was Menschen am Ende des Lebens brauchen. Es ging um das Beispiel eines 14-jährigen Mädchens in Chile, das an einer unheilbaren Krankheit gelitten hat und den Wunsch hatte, vorzeitig zu sterben oder getötet zu werden und nachdem es von aller Welt Anerkennung bekommen hat, inklusive eines Besuches des Staatsoberhauptes von Chile, hat sie sich von dem Wunsch verabschiedet und möchte gerne weiterleben. Das heißt, was brauchen Menschen am Ende des Lebens? Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Und daher bin ich so froh, dass wir hier 51 Empfehlungen beschlossen haben, einstimmig, wozu sich das gesamte österreichische Parlament verpflichtet hat, dass wir Dafür da sind, dass im nächsten Jahrzehnt wir den Menschen das Leiden nehmen, aber dass wir nicht die Leidenden abschaffen. Dafür danke ich und freue mich auch sehr, dass wir das in der österreichischen Realverfassung nun abgebildet haben und klar gemacht haben, wofür die Republik Österreich steht. Dankeschön. Wolfgang Gerstl bedankt sich, dass das Parlament einstimmig die 51 Empfehlungen der enquete verabschiedet hat.